Selenskyj. Hier stehen sie, die Mercedes, die Mehlbachs, mit ukrainischen Kennzeichen, finanziert vom ausgebluteten Volk der Ukraine, jenem Land, wo es keine Rechtsstaatlichkeit gibt, wo die Wirtschaft in den Händen der Oligarchen ist, jener Oligarchen, die dem Herrn Zelensky gut zu Gesicht stehen. Ich dachte ja, dass Männer aus der Ukraine nicht ausreisen dürfen, weil sie den ehrenvollen Krieg in Putin führen müssen. Die Wiener Innenstadt ist voller reicher Männer, alter, reicher, weißer Männer, in dicken Mercedes mit ukrainischen Kennzeichen. Also die Freunde des Herrn Selensky und der Klitschko brüder haben es sich wieder gerichtet. Das ist die heute Leiden des Krieges. Dovarisch Selensky.